Hallo erstmal, ich bin Christina Werst, ich stelle meine Masterarbeit vor, pädagogische Psychologie. Ich habe jetzt einen Arbeitstitel schnell gemacht, der ist noch ein bisschen sperrig. Es geht darum, räumliches Vorstellungsvermögen, wie wirkt sich das aus, wie wir Texte verstehen, gerade am Bildschirm. Mich interessiert E-Learning, multimediales Lernen und vor allem auch, glaube ich, dass man das adaptiv an Lernen anpassen muss. Also wenn man Lehrer hat, der kann sich immer einstellen auf die, Menschen, Kinder, beim Lernprogramm ist es häufig nicht so und ich denke aber, dass es doch auch Unterschiede gibt bei den Lernern und wir forschen da drin, wie man das besser machen kann. Irgendwo. Sie werden jetzt eine kleine Einführung in die pädagogische Psychologie bekommen. Ich halte mich ganz kurz, was den theoretischen Hintergrund angeht. Also es ist zum einen wichtig, dass Lernen ist ähm, konstruktivistisch, also es ist wichtig, dass die Lerner werden, müssen angesprochen werden. Es darf nicht langweilig sein, das, was sie lernen, um ihr Arbeitsgedächtnis in Gang zu bringen. Auf der anderen Seite hat das Arbeitsgedächtnis auch nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt, wenn wir jetzt einen Bildschirm haben, wo es hier blinkt und da ist noch ein nettes Bild und überall kommen Geräusche, dann kann man sich nicht mehr auf den Lerninhalt konzentrieren und ist eigentlich abgelenkt. Das hat man schon soweit festgestellt. Und es gibt auch andere Regeln. Instruktionsdesign gibt es ähm, zehn verschiedene Regeln, wo man gesagt hat, so ist es am besten am Bildschirm angeordnet zum Lernen. Zum einen ist es, dass wenn man zum Text Bilder hat, die etwas mit dem Text zu tun haben, also jetzt nicht nur eine schöne Atmosphäre oder so verbreiten, sondern direkt was mit dem Inhalt zu tun haben, ist der Lerneffekt größer. Was allerdings nicht mehr ist, wenn jemand viel Vorwissen hat. Also ein Experte braucht eine andere Präsentation des gleichen Lernmaterials. Wenn der jetzt zu dem Text, zu irgendwas, was ihn jetzt also lernen möchte, ein Bild sieht, was nochmal das Gleiche beschreibt in einer Grafik, dann ist er schnell gelangweilt und liest den Text nicht mehr so elaboriert, sondern überfliegt es nur und hat eigentlich weniger Lerngewinn. Und ähm, ja, das so, so weit als Hintergrund. Ähm, meine Forschungsfrage ist eben dann, ob je nach Expertise der Lernenden es wichtig ist, eine unterschiedliche Art des Lernmoduls zu zeigen. Und ich habe dazu auch eine Studie gefunden, die da schon mal ein bisschen in die Richtung gegangen sind die haben halt festgestellt, dass gerade das ähm, räumliche Vorstellungsvermögen eine wichtige Rolle spielt. Also äh, Leute, die ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, können Texte lesen, die jetzt auch irgendwie schwieriger zu verstehen sind, wo man verschiedene Sachen im Kopf behalten muss, um den Text zu verstehen oder das zu verstehen, worum es geht, wohingegen ähm, Leute mit einem schlechten räumlichen Vorstellungsvermögen äh, besseren Lernerfolg haben, wenn sie noch eine Animation oder ein Bild dazu haben. Das war das, was Sie herausgefunden haben. Für mich war jetzt eben Expertise ist, wenn jemand ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, gleichgesetzt. Habe ich so meine Forschungsfrage auch angepasst, also abhängig vom räumlichen Vorstellungsvermögen. Es gut ist, wenn der Lerninhalt mit und ohne Bild oder mit einer Animation dargestellt wird. Und entsprechend meine Hypothese. Das heißt, Teilnehmer mit einem geringen räumlichen Vorstellungsvermögen lernen am besten mit Hilfe von Animationen und profitieren überhaupt mehr davon, wenn Bilder zu dem Text sind. Ich habe jetzt also, mein Versuchsaufbau ist, ich habe drei Lernmodule in verschiedenen ähm, Versionen, nur Text mit Bilder, mit Animationen, also mit Filmen dazu. Und ich, ich habe so ähm, die Nutzer, die ich ansprechen möchte, die gehen auf eine Webseite und werden dann zufällig zu den drei verschiedenen Links, die mir war zur Verfügung dann stellt, geleitet und machen dann je nach Zufall einen anderen Text. Ähm, Im Netz zu finden ist jetzt unter dem Link die äh, animierte Version, also mit schönen Filmen, wenn Sie die später angucken wollen, ist hier schon mal der Link oder ich kann es auch irgendwo öffnen. Und jetzt würde ich gerne kurz dieses Lernmodul vorstellen, durchgehen, wie ich das umgesetzt habe. Zum einen, das Wichtige ist, ich möchte ja das räumliche Vorstellungsvermögen testen, ich habe dann einen guten Test, den es in der Testothek gibt, einfach digital umgesetzt, eingescannt und mit den Fragen, Single-Choice-Fragen gestellt, kann man das gut sehen? Ja. Also man muss eben sagen, welcher Würfel passt zu dem oberen, das ist ein Teil des räumlichen Vorstellungsvermögens. Ein anderer Teil des, immer kurz zwei weiter, des räumlichen Vorstellungsvermögens ist so ein dynamisches räumliches Vorstellungsvermögen. Da muss man versuchen, diesen kleinen Punkt abzuschießen. Also man muss sich vorher vorstellen, der geht in verschiedenen Geschwindigkeiten. Man muss sich auf Enter drücken, um diesen Punkt abzuschießen. Leute aus den 80ern kennen das noch als Spiel. Und ich habe eben, was auch sehr wichtig ist, was ein großer... Ähm, Prädiktor vom, vom Lernerfolg ist, ist das Arbeitsgedächtnis, die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Da habe ich hier einen Test gefunden, den man auch online machen kann, aber so nicht in der Lernbau umsetzen kann. Also man sieht immer so kleine Zeichen und muss hinterher sagen, welche der Zeichen habe ich gesehen. Und ähm, da bin ich jetzt sehr dankbar gewesen, dass man über iFrame solche Sachen auch einbauen kann. Jetzt mein Problem ist noch, dass ich das nicht in diesem Learning Record Store integriert bekomme. Also da habe ich zwar schon irgendwie die LAS bekommen, aber es fällt mir total schwer, das jetzt in meine HTML-Seite einzubauen. Und ähnlich ist es auch mit diesem Spiel. Also ich habe am Ende einen Score, den ich natürlich am liebsten in meiner ergebnis excel tabelle hätte. Es geht weiter, Vorwissen ist auch ein großer Prädiktor von dem, wie ich gut ich lerne, das muss ich natürlich abfragen. Und dann geht es los mit dem Lernmodul, es gibt hier einen Text über Vulkane und Plattentektonik. Also einfach etwas, was jetzt nicht zu schwer ist. Ich möchte ja alle Leute ansprechen, aber was man schon auch durchgelesen haben muss, um, um zu verstehen, die Fragen hinter beantworten zu können. Und habe dann in, auf der nächsten Seite entweder äh, eine Animation oder ein Bild dazu, was es nochmal erklärt oder eben auch nichts. Ich habe das jetzt getrennt, den Text und äh, die Animation, weil ich sehen möchte, wie lange schauen sich die Leute die Animation an. Jetzt habe ich eben gehört, dass ich mir das auch ausgeben lassen kann. Ja, in der neuen Version. Ja, genau. genau, das war da noch nicht möglich. Und es ist für mich natürlich wichtig, ob jemand einfach nur weiterklickt mhm. oder dass sich wirklich anguckt. noch. Ne? Ähm, nachdem ich dieses ganze Lernmodul, das zeige ich jetzt nicht alles, es war jetzt nur ein Beispiel, durchgegangen bin, gibt es natürlich eine Lernerfolgskontrolle, um zu sehen, ist ein Lernzuwachs dazugekommen und wir Psycholo Psychologen evaluieren uns immer gerne, also wie hat das Spiel funktioniert oder nicht. Und da würde ich jetzt natürlich auch die neue Version mit der Likert-Skala nehmen, weil das ist jetzt jede einzelne Frage mit dann... Das, ist eine das wusste ich jetzt nur so umzusetzen, aber das ist jetzt ja viel besser umsetzbar. Das würde ich dann noch ändern. Demografische Daten frage ich natürlich ab, Alter, Schulbildung und so weiter. Und habe dann meine Daten am Ende, mit denen ich dann rechnen kann. Mhm. Soweit meine Masterarbeit in Vorbereitung. Ja.